Kein mit Gewalt an sich reißen, sondern was der Vater gibt. Kurz hinausgestoßen wird Weil nie, wer durch den Vater zum Sohn gekommen ist. Kurz hinausgestoßen wird Weil nie, wer durch den Vater zum Sohn gekommen ist commonness.